Ich glaube, der Emil ist heute halt ein bisschen nostalgisch. Ich glaube, der Emil ist guter Hoffnung. Weißt, Hofer, das ist unsere 25. Folge. Das macht nicht nur den Emil nostalgisch, sondern mehr wir haben uns da schon einige gute Sachen geleistet in der Vergangenheit, Kannst du zum Beispiel an das erinnern? Nix, nix! Das machen wir jetzt sicher nicht! Was? Warum? Du willst keine Rückschau halten zu unserem 25er? Aber das macht man so zu einem Jubiläum! Geh auf! Das ist ja nur billiger in der Produktion. Ausschnitte aus vergangenen Folgen bringen, die kann mehr interessieren und so tun, als wäre man wichtig. Na, das ist mir echt blöd. Naja, aber, aber, aber, aber es wäre halt neuliegend, verstehst du? Und das spricht ja nichts dagegen, altes, gutes Material wieder aufzu... jetzt wieder herzuzeigen. Jetzt, speziell im Sommerloch, ne? Aber interessant ist ja nicht das, was passiert ist, sondern was passieren wird. Äh, ja, und du warst es? Ja, schauen wir mal. Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsvorschau. 15. August 2020. Werner Kogler gibt bekannt, dass er seinen Urlaub in der Südsteiermark verbringt. 16. August 2020. Die Opposition deckt auf, dass Werner Kogler anscheinend an allen Weingütern der Südsteiermark als stiller Gesellschafter beteiligt ist. 28. August 2020. Wolfgang Sobotka beruft einen Wolfgang-Sobotka-Untersuchungsausschuss ein, der klären soll, ob Wolfgang Sobotka als Wolfgang Sobotka befangen ist. Als Hauptauskunftsperson ist Wolfgang Sobotka geladen. Den Vorsitz führt Wolfgang Sobotka. 1. September 2020. Die SPÖ beruft eine Pressekonferenz ein, auf der sie erklärt, dass Pamela Rendi-Wagner Medizin studiert hat und sich echt gut auskennt. 7. September 2020. Donald Trump gibt seine Kandidatur als Wiener Bürgermeister bekannt. Er schreibt dazu auf Twitter. Niemand kennt die Wiener besser als ich, nicht einmal die Wiener selbst. Und alle sind überrascht, dass ich mich in dem fremden Land so gut auskenne. Das liegt wahrscheinlich daran, dass keiner Sound of Music öfter gesehen hat als ich. Der Tweet hat eine Verlinkung zum Lied Bring Me Edelweiß, der Gruppe Edelweiß. 16. September 2020. Die SPÖ beruft eine Pressekonferenz ein, auf der sie erklärt, dass Pamela Rendi-Wagner Ärztin ist und sich echt gut auskennt. 11. Oktober 2020. Gernot Blümel wird verwirrt in der Wiener Innenstadt aufgegriffen. Nachforschungen ergeben, dass er vergessen hatte, sein Handy aufzuladen. Tagelang irrte der österreichische Rechenkünstler durch Wien, da er seine Wohnadresse vergessen hatte. Das wirklich Tragische dabei, schon nach ein paar Stunden wusste er auch nicht mehr, warum er eigentlich in Wien unterwegs war. 25. Oktober 2020. Die SPÖ beruft eine Pressekonferenz ein, auf der sie erklärt, dass Pamela Rendi-Wagner Tropenmedizinerin ist und sich echt gut auskennt. 1. November 2020. Sebastian Kurz übernimmt die Moderation der ZIP2. Ab jetzt referiert er jeden Tag über illegale Migration, notwendige Corona-Maßnahmen und den schockierenden Missbrauch des Sozialsystems. Als täglicher Gast ist Armin Wolf geladen, der gefesselt und geknebelt vor kurz auf dem Tisch liegt. Weihnachten 2020. Corona-bedingt bleiben alle zu Hause. Das führt zu so vielen Interfamiliären Zerwürfnissen, dass die Republik Österreich aufhört zu existieren. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hält in seiner Neujahrsansprache zerknirscht fest. So sind wir. Na Gott sei Dank wird nichts von dem ganzen Zeug eintreffen. Das sind ja alles nur so die nie passieren. Naja, schauen wir mal. Toy, toy, toy.